Bitte teilt halt dieses Video so auf dem, wie es geht. Das ist wichtig, dass das so viele Menschen möglich erfahren. Weil um den Mond rum ist ja manchmal so ein, so ein, so ein Ring von Licht. Den kann man da, äh, den kann man am Himmel sehen. Um den Mond rum ist ein Ring von Licht. Und das hat was mit der Strahlung zu tun. Und das kann ich jetzt nicht alles erklären. Das wird zu lange dauern. Und äh, dieser Ring heißt Hallo. Ja, Hallo. Und wenn man das bei Google eintippt, dann heißt das ja auf Englisch Hello. Ja, und wenn ich das da eintippe, dann kriege ich direkt an dritter Stelle. Ist Hello Kitty doch keine Katze? Vor fünf Stunden... Aufregung unter den Hello Kitty-Fans, die haben überhaupt keine Ahnung. Die weiße Plüschkatze soll gar keine Katze sein. Doch was ist sie dann der Konzern? Bitte teilt ihr das Video so oft, das geht damit. Das müssen so viele Leute mitkriegen wie möglich. Hello Kitty ist keine Katze.